Wollen wir haben uns für das folgende mal die kleine Geschichte so im Hinterkopf behalten. Als ich Kind war, haben wir auf dem Schrottplatz ganz in der Nähe eine Autobatterie gefunden und einen Elektromotor dazu, einen Drehstrommotor dazu. Den habe ich mir damals auf meine Seifenkiste draufgepackt und habe sie damit, das war damals so ein Kohleweg gewesen, ne? also auf, auf einem Kohleweg habe ich das dann in den Garten gefahren und habe dort, meinen Vater gefragt, ob das funktionieren würde. Und er hat dann nur gemeint, das geht so einfach nicht. Aber ähm, mit der Hintergeschichte, also, also Batterie, Elektromotor und Kohleweg, hat es irgendwie angefangen. Ja, und dann hat der erste Wunsch seine Bahnen gezogen. Ich habe, als ich dann erwachsen geworden bin, ähm, ja, irgend, irgend so eine... Man muss es nicht, deshalb lade ich das Video wahrscheinlich auch um der 18, erst ab 18 hoch, weil ich weiß, dass ja viele, viele junge Zuschauer mit da sind und für die wollen wir keine Werbung machen, aber momentan ist es halt so passiert. Ne? Und das ist Geschichtsschreibung, also äh, auf gut Deutsch, ähm, dem Alkohol war ich da nicht ganz so zugewandt gewesen. Auch die ganzen anderen ähm, Substanzen, die da irgendwas mit deinem Bewusstsein machen, die haben, naja, mal kurzzeitig, aber... An so richtig hängen geblieben sind wir eigentlich nur bei dem Hanf. Und für alle, die es noch nicht wissen, der Name Segelohrenbob. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist auf einem Mist von einem Schulkamerad gewachsen, den ich damals hatte und von dem ich meine erste Bon gekauft habe. Hier ist noch ein kleiner Rest davon, vom Bob. Das war eine zweistufige Bombe, unten drunter war dann noch ein erster Teil gewesen. Und dann war die hier über, so über, ja, mal hinstellen, hier über Schläuche nach unten verbunden. Zwei Schläuche, das sah dann aus wie Segelohren. Und das ist dann der Segelohrenbob gewesen. ja Das untere Teil mit dem Topf dazu, das haben die Gesetzeshüter vor ein paar Jahren mitgenommen, nachdem sie hier meine bude durchsucht haben, weil sie im Garten männliche Hanfpflanzen gefunden hatten. Ja, und jetzt ist der Segelohrenbob in irgendeiner Asservatenkammer. Und den habe ich nie zurückbekommen. Naja, was soll's, gibt ja noch mehr Sachen. Und ja, mit dem Hintergrund, was jetzt wohl der beste Energiespeicher der Welt ist, ist es zu krass. Da kann man keinen Film drüber machen, wirklich. Eigentlich nicht. Ja, was ist denn jetzt wieder passiert? Oho. Da wirst du blöd, hä? Das geht. Das rennt. Das sind Chipkarten doch für was gut. Ja, wer hätte das gedacht? Bei wie viel wir? Ist das heftig. Um das zu schaffen braucht man nur zwei Chipkarten ein paar Strähnen von so Das ist Kohlefaser ja, gibt so Kohlefasersäcke im Baumarkt dann noch ein bisschen Schrumpfschlauch oder Enthülsen So heißen die Dinger wenn man die sich holen will oder kaufen will ein bisschen Aktivkohle was man dann mörsert und das gemörserte wird dann mit Isapropanol so weit gemischt, dass es ähm, so eine halb C flüssige Masse wird. Also die muss noch richtig schön laufen. Seht ihr ja dann, ob es zu so viel ist oder nicht. Ja, und dann wird das einfach trocknen lassen, wenn ihr den Baum dann eingegossen habt hier. Das ist dann euer, euer, euer Stromleiter sozusagen, das Stückchen Kohlefaser da. Ja, dann habt ihr dann eine Zelle fertig. Und dann einfach ein Pfannkuchensystem, Elektrolyt mit äh, Separator zwischendrin. Also in meinem Fall habe ich jetzt so ein Dreieckstuch genommen vom Verbandskasten aus dem PKW. Das geht ganz gut. Irgendwas, was halt Flüssigkeit durchlässt, aber Partikel eben nicht durchlässt. Ne? Ja. ja. Als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, wie man den Kohle aktiviert, ist da bei mir hängen geblieben, heiß machen auf 700, 800 Grad und dann irgendwie mit Wasserdampf durchdringen. Ja, und da habe ich mich daran erinnert, dass ich da, da schon mal irgendwann da stand mit, mit so Kupfer im Feuer drin und das ab und zu mal in Wasser getaucht habe und dann wieder ins Feuer, bis da so eine schwarze Schicht drauf war. Könnt ihr euch daran erinnern? Ha, hat doch alles was für sich. Nichts ist umsonst, was man irgendwie macht. Ja, das ist höchstwahrscheinlich Kohle aktivieren. Ne? Und bei noch näherer Hinsicht ist mir dann aufgefallen, huha, ab und zu macht man das doch eigentlich mit einer... Also, einige jedenfalls. Ne? Ich möchte euch nicht animieren. Ich weiß, dass ja auch viele, viele junge Zuschauer mit zugucken. Aber ähm, nach der Alkoholgeneration kommt jetzt die nächste Generation, so wie es aussieht. Und die ist etwas grüner. Und dafür gibt es Wasserpfeifen, um das etwas gefilterter äh, zu inhalieren. Und das, was da übrig bleibt, ist eigentlich ja, ein Kohlenstoff, der, auf, der verbrannt wurde ne, und dann mit Wasser gekühlt wurde. Ja, also haben wir das auch mal probiert und. Voll der historische Augenblick für uns. Eddie und mich. Die erste selbstgemachte. Ach, LKW sei ruhig. Selbst knisternde Aktivkohle aus Bongenschmand mit Hanf. Huch. Wer hätte das gedacht? Gucken, ob es da klappt. Ja, das ist... Uh, ich kann es immer noch nicht fassen. So viele Videos über Hanfbatterien gibt es noch gar nicht, wie mir aufgefallen ist. Also ich glaube, da so 10 Suchergebnisse habe ich hier gefunden, die verwertbar gewesen sind. Von der Videosuche her, von den schriftgeschriebenen Artikeln gibt es schon noch mehr, aber auch noch nicht so der Renner. Also es wird, denke ich mal, demnächst explodieren, das Thema. Und Hintergrund des Ganzen soll ja der sein, dass ähm, äh, Kohlenstoff mit einem großen Cluster, also mit einem großen Molekül, damit kann man angeblich wunderbar Batterien basteln. Also die nehmen etwas langsamer den Strom aufgeben, auch etwas langsamer ab. Und wenn man jetzt einen richtigen Superkondensator haben will, der einen Strom richtig schnell aufnimmt und auch richtig schnell abgeben kann, dann kommt es eben darauf an, einen Kohlenstoff zu haben, der die größtmöglichste Oberfläche ha hat. Ja, und ihr, <lacht> ihr braucht, also denkt das euch schon, welche Pflanze da bisher diejenige ist, wo auch der Robert Murray Smith durch seine Experimente festgestellt hat, boah, das kann doch nicht wahr sein. Man mixt die Aktivkohle mit Isopropanol. Ich habe... Das Video vom Bastelting über Superkondensatoren habe ich mir angesehen und er hat da Ethanol genommen mit dem Argument, dass es dann sehr leicht verdunstet. Und Ethanol hatte ich da leider nicht da gehabt. Ich habe da Isopropanol da gehabt. Das verdunstet auch ziemlich schnell und Robert Murray Smith geht mit Aceton an die ganze Sache ran. Das verdunstet auch ziemlich schnell. Parallel zu den ganzen Videos, die ich hier mir über Superkondensatoren angeschaut habe, habe ich auch das Buch Adams Pech, die Welt zu retten, angefangen durchzulesen. Ich bin noch nicht ganz fertig und da geht es auch um den Typen, der eine Schokoladentafel große Batterie entwickelt hat, die sonst was für Fähigkeiten hat. Bin gespannt, wie das ganze Ding ausgeht, aber schon verblüffend, wie man dann synchron <lacht> Da reinfällt in die Geschichte, die man nebenbei so liest. Und auch da war es so gewesen, dass er eine geheime Zutat in seinen Akkus mit drinne hatte, was das Teil eben so extrem leistungsfähig macht. Und auch die anderen Superkondensatorenbastler, allen voran eben der Dr. Robert Murray Smith, da legt uns allen nahe, dass das jetzt hier sozusagen die Basics sein. Und ab jetzt können wir optimieren, sonst was für Metalle ausprobieren, sonst was für Zusätze da noch mit reinmischen. Bei mir war es der Fall gewesen, dass mein getrocknetes Kraft, äh, meine getrocknete Aktivkohle beim Umdrehen des Plättchens ab und zu mal runtergebröckelt ist. Und da bin ich einfach rangegangen Mist, das muss ja irgendwie drauf kleben, aber trotzdem, dass das Elektrolyt irgendwo hin kann. Und in einem der Videos vom Robert hat er davon geredet, dass Zucker eine sechsmal höhere Oberfläche haben würde als die Aktivkohle, die er bis dahin verwendet hatte. Das war noch vor den Handvideos gewesen. Also habe ich mir gedacht, ja, wenn du jetzt dein, deine Mischung hier eh schon in so einem Honigglas drin hast, dann hm, vielleicht bringt Honig etwas. Also habe ich einen Schwabs Honig ran und ja, die zwei, die zwei Zellen sind jetzt im Endeffekt dabei rausgekommen. Einmal die Tritiumzelle. Das ist die jetzt praktisch mit Honig. Und das ist die erstere, die ich gebaut habe, nur mit Chipkarten. Also ihr seht, da sind das, das meiste des Materials hier drin sind Chipkarten. Und hier habe ich nur zwei Chipkarten genommen und habe dann aber hier drin dafür richtig feine, dünne Plättchen genommen. Ne? Dass ich da noch ein bisschen von der Dicke herunterkomme. So, die Vergleichstests gucken wir uns gleich mal an. Bisher habe ich so ungefähr zweimal gehe und entladen. Und nach dem Entladen, ne, ich habe den Motor rangehangen, bis er nicht mehr gedreht hat und noch ein Stück länger, dass es ziemlich weit runterkommt. Aber wie ihr es von Kondensatoren halt wisst, ne, das geht dann selber von selber peu à peu dann wieder in eine Richtung, wo man dann wieder ein bisschen was abziehen kann. Hier sind wir momentan bei 0,3, hier sind wir schon wieder bei 0,6 Volt mit dem Honigzusatz. Und die wollen wir jetzt aber erstmal laden. Dazu nehmen wir natürlich remf charger einen kleinen 4,5 Volt RMF-Charger nehme ich da und ja, das hat bisher immer ganz gut hingehauen. So, Ladung nimmt er an, das Lämmchen leuchtet und hier seht ihr schon, wie lange das jetzt ungefähr dauert. Ich lade mit dem hier ungefähr auf 4,3 Volt. Ungefähr, so ähnlich wie Lithium-Ionen-Akku. Und nach dem Abklemmen fällt es dann natürlich sofort wieder runter auf 1,6 Volt. Und wenn man dann eine Last anklemmt, ist er so bei 1,2, 1,3 Volt. Und wenn man richtig Ampere zieht, ist die Zelle hier ungefähr bei 0,6 Volt. War es jedenfalls vorhin gewesen. Aber da kommen richtige Ampere raus. Und darauf kommt es ja an. Ja, das dauert jetzt noch ein Stück. Jetzt haben wir es erreicht. Ich denke, das wird genügen. Das können wir mal abklemmen. Ihr seht schon, wie es dann wieder runterfällt. Aber eigentlich müsste trotzdem was drin sein. Ich habe jetzt hier als Ampere mal mit angehängt. Bin selber mal gespannt, wie viel es zieht. Und los geht's. Er dreht. Und wir sind hier bei um die 19 mA ungefähr. So, für die, die sich Tabellen machen wollen oder Diagramme, das ist 5 Minuten später ungefähr. Und wir ziehen noch 18 mA. Also 0,58 habe ich begonnen, jetzt ist es 1,38 mA. Und wir sind bei 0,45 Volt. Das ist die Geschwindigkeit, die er noch macht. Und bei den Milliampere sind wir ungefähr bei 16 jetzt ungefähr. Ne? Wenn man das so sieht. Hm. Bin ich mal gespannt, wie lange das hier noch dauert. Ich möchte ja mal weitermachen. Die nächste Zelle steht ja noch an. Es läuft wieder, da läuft jetzt schon wieder 10 Minuten, Das halt nur 1,3 Volt und von der Ampere her ähnlich. Ja, da bin ich mal gespannt. Na sowas, 50 Minuten sind jetzt rum ungefähr, also eine Stunde haben wir noch nicht, aber ungefähr so lang wie die erste Zelle läuft es jetzt. Und ihr seht schon, 0,7 Volt hat sie jetzt noch, da wo die andere dann schon fast abkacken war und sieht immer noch dementsprechend so 16-17 mA um die Drehung. Bis jetzt schaut es nicht schlecht aus für den Honig. <lacht> Krass. Eine Stunde und vier Minuten jetzt genau. Das sieht nicht schlecht aus hier. Also ich habe erwartet, dass es ein bisschen besser wird, aber so wie es jetzt aussieht. Sollte es echt zwei Stunden gehen? Na. Jetzt eineinhalb Stunden später. Tja, aber ich möchte ja endlich mal das Video hier schneiden. Wie viel Kapazität dann hier wirklich drin ist, das bleibt jetzt mal in den Sternen. So eine ungefähre Entladekurve könnt ihr euch ja mit den zwei, drei Daten schon zusammenreimen. Wer da mal Lust hat, die Kapazität davon zu berechnen, wie viel Fahrrad. Das jetzt hier wären. Da kann das mal bitte tun und mal in die Comments drunter schreiben. Das wäre nett, sehr nett von euch. Ich bin nach dem Rechnen etwas. Ja, da habe ich keine so richtige Lust drauf, will ich ehrlich sagen. Aber das reicht mir das erstmal schon. Hier immer noch bei 16 mA. er. Es ist. Ach, ich. Sprachlos, wieder mal voll sprachlos. Jetzt exakt zwei Stunden später, bei 0,3 Volt, er ja, ist kurz vorm Zusammenbrechen hier und auch in den untersten Drehzahlen zieht er immer noch 16 mA mindestens. Also, das ist schon eine Nummer. Das heißt für mich jetzt, das hätte ich nicht erwartet, ne? Ja, da geht's, da geht er, da, da macht es Bling. 50 Minuten mit normalem Kohlestoff auf 4,3 Volt geladen. Hier habe ich es ein bisschen verpasst. Also, es ist jetzt ein bisschen fies, ne? aber äh, hier habe ich es ein bisschen verpasst. Da habe ich nicht bei 4,3 Volt abgeschaltet, sondern bei 4,6 Volt. Da hat sie auch schon richtig gezischt. Da hat sie Elektrolyt schon an der Seite voll rausgezischt. Aber hey, voll ist voll. Ne? Mehr alt voll geht nicht. Und, aber dass dann trotzdem das mehr als das Doppelte dann rauskommt, das glaube ich, hat schon irgendwas mit dem. Zuckerzusatz, Honigzusatz zu tun. Glaube ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich bin, ihr wisst ja, was ich bin, wer ich bin. Ne? Zeigt es mal euren Professoren. Vor allem denen, die mir da ab und zu unterstellen, ich würde Sachen fäken. Ihr könnt es ja mal im Schulunterricht nachbasteln. Und dann redet man nochmal, würde ich sagen. Ne, jetzt will ich aber gar keine. Keine schlechte Laune hier verbreiten. Ich habe viel zu gute Laune, als dass mir das jetzt noch irgendwas mies machen könnte. Von daher, ja, ich sag mal bis später und frohes Schaffen dabei.